Arbeitsgruppe des D2L2, bestehend aus Forschenden de, der Fernuni Hagen und des DFKI. Wir bilden zusammen das AI-EDU Research Lab unter Nils Pinkwart. Ähm, was wir heute vorstellen, ist eine, ein Prototyp einer Software, der auf unserer Forschung basiert. Da fließt also unsere Forschung hinein. Wir nennen das Ganze das IFSI. Es steht für äh, intelligentes Feedback für Studentenübungen oder Intelligent Feedback for Student Exercises. Ähm, das Ziel, das wir uns für für das IFSI gesetzt haben, ist eine personalisierte Lernquiz-Erzeugung mit hoffentlich hilfreicher, das heißt präziser Ergebnisauswertung. Äh, um 11.15 Uhr 11 haben wir einen, einen Teil unseres Teams, wird eine weiteren, also einen weiteren Forschungsschwerpunkt von uns vorstellen. Da dürfen Sie gerne reingucken. Was wir im Moment haben, ist der, also der aktuelle Stand, den wir vorstellen wollen, ist eine Prototyp-Applikation in Form einer Moodle-Aktivität. Was wir jetzt machen werden, ist einen Use Case vorstellen und Sie dürfen dann am Ende. Das wird nicht lange dauern, also vielleicht maximal fünf Minuten. Danach dürfen Sie diesen Prototyp testen und einen Teil dieser Funktion, die wir jetzt vorstellen, können Sie dann sich ansehen. Also den ersten Schritt, den Studenten machen würden in unserem IFSI, ist es, eine, ähm, ja, eine, ein, ein Quiz zu generieren. Das heißt, Sie sehen so eine Übersichtsseite, auf der, was Sie bei der Folie auf der rechten Seite seht. Das nennen wir einen Quizfilter und da gibt es verschiedene Einstellungen unter anderem die, die Anzahl der, der, der Fragen, dann für welchen, also für welche das Question Pool, also das, der Pool von Questions, dann verschiedene Schwierigkeitseinstellungen, ähm, wichtige Konzepte, die Sie mit diesen Fragen und Übungen ähm, ja, lernen oder untersuchen möchten. Dann erzeugt man das anhand dieses Filters und erhält eine Reihe von Fragen. Wir nehmen jetzt eine Frage als Test. Das heißt, wir untersuchen eine. In diesem Fall ist es eine Single-Choice-Frage direkt von unserem, unserem Prototyp. In dem Fall hat der Student also A gewählt. Das ist die richtige Antwort auf der linken Seite. Auf der rechten Seite sieht er das Feedback. Man kann sehen, also es gibt natürlich erstmal eine, eine kurze Auswertung. Äh, darunter neben dem Buch sieht man also eine allgemeine, einen allgemeinen Hinweis, ein, ein all, sogenanntes allgemeines Feedback. Ähm, das ist vom Lehrer einstellbar. Das heißt, wir geben den Lehrern, die dieses Tool nutzen. Es gibt also mal zwei Seiten. Es gibt einmal die Studentenseite und die Lehrerseite. Und die Lehrer haben natürlich viel Einfluss. Die können hier im Prinzip ihren präferierten Text hineinschreiben. Und darunter sieht man erstmal einfach nur die ja, weiterreichenden Lerninhalte, weiterführende Lerninhalte, ähm, wo man praktisch eine Auflistung sieht von, von ja, Recommendations, also Seite, äh, Kapitel und der. Studienbrief in dem Fall oder für uns allgemeiner, also das Buch oder die PDF, die verlinkt ist. Ähm, diese Links sind auch tatsächlich begehbar, das heißt man äh, betätigt sie und erhält die Ressource, die der, die der Lehrer einsehen möchte. Angenommen, der Student macht einen Fehler, das heißt in dem Fall wählt er D anstatt A, dann erhält er entsprechend eine... Meldung, was die richtige Antwort ist und ein, eine präzise Rückmeldung bezüglich der gewählten Option. In dem Fall B und D, weil B die richtige Antwort ist und D die von ihm falsch gewählte. Das war eine Single-Choice-Frage, eine Single aber in dem Fall haben wir hier eine Multiple-Choice-Frage, ähm, wo man das vielleicht noch besser sieht. Das heißt, er wählt diesmal eine richtige und eine falsche Antwort. Er hält eine Übersicht von den beiden. Das heißt, er äh, bekommt also weiß genau, welche richtig und welche falsch ist. Er bekommt wieder die, die allgemeine äh, Rückmeldung und eine Übersicht der gewählten äh, Optionen. Mit Hinweisen natürlich. Ähm, Im Moment haben wir, unterstützen wir die folgende Übungsform, also eine Kurztextantwort, einen ein Lückentext, eine Zuordnung, das heißt, ähm, das werden Sie im Prototyp sehen, ähm, dann natürlich war falsch und die Einfach- und die Mehrfachauswahl. Äh, aufgrund von unserem Algorithmus und dem, ja, unser, unser, unsere Infrastruktur können wir unseren Algorithmus auf äh, verschiedenste Übungsformen ausweiten. Wir sind also nicht auf diese eingeschränkt. Die oben stehenden Übungsformen können Sie allerdings gleich einsehen oder testen. Eine weitere Funktion äh, für das IFSI ist die Übersicht der gelernten und erkannten Konzepte für den Schüler. Das ist etwas, was Sie noch nicht testen können werden in dem Prototyp. Aber intern arbeiten wir natürlich daran. Das heißt, Sie sehen hier auf der rechten Seite eine, praktisch einen Baum von Knoten und jeder Knoten symbolisiert ein Konzept. Der rote, Knob, der rote Knoten ist das Zielkonzept, was der Student sich ausgesucht hat. Die grünen sind diejenigen, die damit direkt, verbund, direkt oder indirekt verbunden sind und die gelernt bereits gelernt wurden oder erforscht wurden und die grauen sind die unerforschten. Dieses Konzept können wir auch dynamisch, dieses, diesen Baum können wir dynamisch erzeugen und dem Studenten zur Verfügung stellen. Ja, das IFSI, vielleicht noch zu, den, zu der äh, Struktur, das IFSI ist also eine eingebettete Applikation und wir können es auch außerhalb von Moodle einsetzen. Zum Beispiel als eine mobile oder ein Desktop-Application. Okay. Ähm, wenn, wenn soweit keine Fragen sind, oder ich sollte erstmal sagen, gibt es Fragen soweit? Ton und Bild hakelt, okay. Okay, dann ähm, dürfen Sie sich gerne auf der folgenden Seite einloggen, also wählen Sie das auf Ihrem Browser und äh, Sie können den dargestellten Namen, Passwort nutzen. Sie können sich aber auch, es ist ein Moodle, worauf Sie verlinkt werden, das ist unser Moodle, ähm, und Sie können sich da als Gastzugang anmelden oder auch, wenn Sie möchten, mit dem Namen Passwort. Den Namen Passwort können Sie im Prinzip ignorieren. Das ist es ist einfach eine Folie, die nicht, nicht aktualisiert wurde. Und äh, sagen Sie mir bitte Bescheid, ob Sie das sich erfolgreich da... Ja, das können wir machen. Aber ja, man kann es nicht aus der Folie rauskopieren, genau. Alex, I think mm -hmm. we all have problem to use their microphone to ask a question. Maybe there's still 15 minutes left, so maybe you start to show the uh, demo or the application. Uh, I can show the application, but um, but this is this was actually they can explore it themselves. So this is uh, the way I intended it to be to be. Oh, so you so we can just answer the questions, right? Yeah. Ja, okay. also wir, wir können jetzt auch gerne einfach alle möglichen Fragen beantworten und Sie können sich parallel den äh, Prototyp anschauen. Okay. Ah, ich sollte noch erwähnen, äh, haben Sie, falls Sie ähm, Fragen bezüglich des Algorithmuses haben, stehen Ihnen natürlich meine Kollegen zur Verfügung. Login klappt perfekt. Sie können sich aber auch äh, die PDF runterladen, die Sie in der Content Library finden. Die stellt einen Auszug des Algorithmus dar. Alex, es ist vielleicht ein bisschen besser, dass äh, du zeigst, wie äh, man äh, den Quiz ähm, äh, in diesem modo ähm, finden kann. Das, das kann ich auch machen. Ja. Schauen wir mal Screenshare. Sag mir Bescheid, ob du das siehst. Sieht man das? Mein Screen? Ja. Mein okay, haben. perfekt. Also ich melde mich als Gast an, dann sehe ich hier die Übersicht, die mir sagt IFSI Demokurs. Und dann klicke ich hier auf dieses Symbol IFSI, dann auf Quiz zum Studienbrief und dann bin ich schon da. Ist Moodle eigentlich eine ähm, Ihnen bekannte Plattform? fast eine ketzerische Frage, aber okay. Ja. möglich das tool bereits zu nutzen außer als demo ähm, nicht öffentlich das heißt wir arbeiten noch daran mit unseren kollegen wenn sie wenn sie wirklich so ein interesse haben dann dürfen sie uns sehr gerne anschreiben Ah, das ist ein guter zeitpunkt ähm, ja vielleicht äh, vielleicht ja, maybe you can share um, your email address with the people if they're interested Or, you know, um, some address that people can uh, reach us. Yeah, actually, uh, um, this will be application, but as Alex said, this is not uh, public. So, this will be used by Feiwuni University, their students from there. Um, yeah, we try to build um AI based quiz uh, uh, generator based on students. Uh, Uh, adaptive learning, so also to help to assist in their self-regulation, uh, regulated learning. So that means uh, every student uh, take a quiz. So this quiz will be generated exactly for himself adaptively, well, because we keep tracking uh, his uh, students' learning history and uh, we analyze uh, their learning results. So every step, we know how much. Uh, The knowledge he grabbed. So every quiz generated exactly for that time for his uh, knowledge level. So uh, right now we already have a uh, quiz tested. Uh, it is for uh, course ID 3A, I guess. So uh, so right now we also uh, gave the feedback regarding students' uh, question answer. So this. Uh, um, Feedback also based on knowledge, so with semantic, uh, with uh, uh, the actual uh, learning material. Right now, I think uh, our colleague already provides uh, uh, a guest account, so if you have interest, you can try that. Ich würde noch mal ganz gerne darauf eingehen. Gerade hat jemand gefragt, ob für was es eingesetzt wird. Im Momentan ist es fürs Selbststudium gedacht. Und wenn man so ein bisschen so einen Überblick be bekommen möchte über das Projekt und inwieweit das dort, das IFSI insgesamt in dem didaktischen Zusammenhang eingesetzt wird, kann man auch gerne bei uns in diesen virtuellen Ausstellungsraum gehen. Da gibt es auch ein Video zum Projekt, wo so ein bisschen die Hintergründe auch noch mal erläutert werden zu den einzelnen Szenarien, zu dem insgesamten Forschungsprojekt. Danke sehr, guter Hinweis. Die Quizzes ähm, basieren auf Fragen, die Lehrende erzeugen können. Und äh, eine KI baut daraus praktisch ein individuelles Quiz. So, uh, we have um, currently based on the knowledge, uh, knowledge domain to... Automatically generate the quiz because at this moment uh, we need to build such uh, application. Then we, uh, in the second step, we can use uh, the deep learning whatever to uh, to to uh, to do the second uh, generate uh, generator. But right now, based on knowledge, we can automatically generate. Uh, uh, The adaptive uh, quiz for students. So, yeah, there is a lot, of, a lot of like a digitalized uh, the learning material, um, and also we track students' learning uh, experience to evaluate their knowledge uh, level. Then, based on this, we uh, generate the quiz currently. Ja, yeah, I don't know, it's kind of like a Philippo I, I answer your question or not. Vielleicht kann man noch ein bisschen erzählen, dass wir gerade äh, das mit den Studierenden auch testen. Das kommt also gerade im ein in, in den Einsatz in diesem Semester und... Äh, wir sind ganz gespannt, also wir haben so zwei Durchläufe dieses, die wir für dieses Semester angesetzt haben und äh, werden das jetzt ähm, testen und hoffen dann äh, auf äh, ein gutes äh, Feedback von den Studierenden, auch ähm, mit, äh, in der Hinsicht, dass wir dann gucken können, okay, wo geht es weiter? In welche Richtung müssen wir noch äh, weiterdenken? Actually, this quiz is not for Uh, testing students it's kind of like uh, assisted uh, assistant student when they do uh, when they learning for example they they they, they have self-regulated learning when they finish some part they want to uh, test what they uh, how good they learned then they can use ifSE to generate uh, uh, exactly the quiz uh, for themselves the current level as you already see at the beginning our colleague showed the filter so based on the filter you can generate your own quiz to test uh, at this level how much uh, how good your uh, your learning is so um the first uh, innovation we did in this ifse is we separate the current quiz and their quiz options so into two bigger pool and uh, separate them then we can uh, dynamically uh, create a, a personalized quiz for each for every students so uh, when the student use ifsc this exactly personalized adaptive uh quizzes for them so i see another yeah ja, vielleicht würde ich hier einfach kurz ein weil das ist um was machen die Lernenden vor und nach dem Quiz? Also momentan ist es so, dass es ja die an der Fernuniversität in Hagen ist es so, dass die Studierenden äh, Lernmaterial also die Studienbriefe ähm, nach Hause bekommen und dort das ähm, Material bearbeiten und dann gleichzeitig in Moodle äh, betreut werden. Und da gibt es auch immer diese Möglichkeit Quizze zu, einzusetzen und die sind momentan dann auf einer extra ähm, also dieses AI Quiz, was wir dann jetzt gerade hier testen. Gibt Ihnen also die Möglichkeit, dort Ihren Wissensstand zu testen und für uns äh, diese, ähm, ich sag mal, Usability, Usability zu testen. Wenn äh, Ihnen das, Frau Dietrich, erstmal reicht. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage richtig verstanden. Where do you see the advantages? Um, I think AI. <laughs> we try to um create a smart assistance for students when uh, when they uh learn oh, when they study. So I think the AI here is kind of like uh, when a student study. So there is an AI assistant. Every step, the AI will tracking in uh, what you learned, uh, where you are, how good you are. And then at this moment, he will provide you uh, some like assist uh, assistant quiz to let you test your knowledge. And, uh, and uh, in the feedback, we also suggest you from here, where you should uh, uh, learn next step. So I think uh, the advantage AI is kind of like, you have like assistant uh, during your uh, self-learning and uh, this assistant is smart. And this assistant know where you are, how good you are and where you should go next step. So I think uh, this is the AI we want to uh, build. Yeah. Um. Ich kann, ich kann auch ein konkretes äh, Beispiel geben. Da wir momentan ähm, in unserer Datenbank nur 20 Fragen ähm, haben, dann geben wir jetzt für jeden Student eigentlich äh, fast fast gleiche äh, Quiz. Aber wenn wir später in der Zukunft mehr äh, Fragen haben, dann können wir äh, die Studenten unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen äh, Quizfragen äh, bieten. Und äh, einen Algorithmus äh, haben wir eigentlich auch schon implementiert, das heißt Dynamisch KISS. Ähm, das heißt, ähm, nur die erste Frage äh, von einem Quiz wird erstellt. Ganz am Anfang und äh, nur nach der Beantwortung von der ähm, vom, vom Studenten ja, äh, stimmt oder teilstimmt äh, oder oder total falsch, dann wird automatisch ähm, nach AI Algorithmen die zweite Frage erst erstellt. Das heißt, genau nach ähm, dieser ähm, ähm, Live äh, äh, wie, wie sagt man das, ähm, Status äh, vom Student wird die AI ganz dynamisch erstellt. Und das passt äh, beim Lernen äh, und kann äh, die Studenten bestimmt gut motiv motivieren, weil wenn ganz am Anfang man sehr viele Fragen so gegeben die eigentlich gar nicht richtig gut passen, dann äh, vielleicht äh, hat, hat die Studentin keine Lust mehr. Aber wenn man so wirklich Schritt für Schritt Weitere Fragen um, gut anbieten, dann kann die Studenten bestimmt ein bisschen uh, mehr Interesse haben und dann die Quiz bis zum Ende schaffen. Uh, okay, Philipp, you always have good questions. So, I uh, think uh, at the beginning we uh, discussed with our partners actually uh, it's very difficult to, to really get uh, collect. Uh, existing data. That's why the first step, we built our IFSC. So this IFSC, basically right now, we focus on the digitalized learning materials. So that's why we uh, we are able to uh, tracking on each learning object, uh, uh, the information about that. So. Based on the, uh, the first word of IFSE, then we can start to collect uh, student learning uh, information. Then based on that, we will uh, to improve our uh, uh, intelligent feedback. But right, now, uh, we focus on to build a knowledge base, to uh, break down to the digitalized uh, the learning object, and uh, also to focus on how to use student answer to, uh, to evaluate the student learning Uh, with their competence level, so this is the first step we build. Then later on, we still to oh, we will collect the student learning data. Then um, the deep learning neural network will be used to to to uh, to improve uh, this uh, quiz generator. And also, I think there is another question. Yeah, uh, Julia. Uh, yes, we we will ha uh, we have a um, feedback report, but anytime, so you can review what the uh, the quiz you already did, and for each question, and because uh, we want really uh, accuracy. Uh, To get the accuracy to really locate where uh, the students where you did wrong, where you got it right. So we want that's why we give a feedback to each uh, quiz uh option so from uh, the option you get a feedback so if you did something wrong then we will uh, recommend to you to correct your knowledge uh, by learning uh, what kind of content if you got the uh, question right then we will recommend to you from this question where you can go further wunderbar ich glaube wir sind ziemlich pünktlich jetzt auf 10 uhr Insofern würde ich mich ganz herzlich bei Ihnen als SpeakerInnen bedanken und äh, wenn weitere Fragen aus dem Publikum da sind, können Sie auch jederzeit über die Plattform und über den Chat noch an unsere SpeakerInnen herantreten. Genau, insofern vielen Dank. Ich werde jetzt die Session äh, dann zumachen und hoffe, Sie alle irgendwie im Laufe den nächsten Tag auch nochmal wiederzusehen. Dankeschön. Danke auch. Danke. Danke. auch von mir danke schön